Sicher, sicher. Digga, Digga. Atlantic Ale. 5,1%. Leicht sonnig, äh, mehr trüb. Und ein naturbelassenes, obergäriges, helles Ale mit Stammwürze von 11,7%. Genusstemperatur 10, 10 Grad Celsius. 5,1%. Pilsener Weizen und helles Spezialmalz. Sorgen oh, für die strohgelbe Farbe und den schlanken Körper. Warme Vergierung, obergieriger Erlhefe, lässt den opulenten Schaum entstehen. kalte Hopfung mit den Sorten Cascade, Amarillo und Citra. Bringt ein Duftspiel aus Zitrone, Grapefruit sowie Melone und die kräftige Herbe hervor. Okay. Sicher, sicher. Digga, digga. Wir hatten vorher schon das Kellerbier und so ein anderes Komische getrunken. Bernsteinweizen, <lacht> das, das Wie ist er? Was heißt denn? O? Oh. Ach so. Boah, da ist ja nur der Deckel drin, naja halt. Die ha! Boah, das wachsen ab. Ach so macht man jetzt als richter Pirat oder was? Ja. Einsetzen also gehört macht man so, dann hat man einen richtig genialen Schaum. Bei ja. Wenn der Schaum genial ist. Ist er natürlich nicht. Das sieht aus wie beim Kellerbier. Ja, das stimmt allerdings. Nur, nur dass das Sit. Ja. Ah. Zu spät. Äh, nur dass das klarer ist. So klar. Ja, also das ist wirklich klarer. Also, ich muss sagen, das sieht besser aus wie im Kellerbier. Heller, goldiger, nicht so orangefarben wie das Bernstein Weizen. Ja, ist weil du so machst. Und weil du so aggressiv bist bei Mangießen. Du hast das extra gelernt, aber dann kommt so was bei raus wieder. Oh, riecht das lecker. Echt, oh, ist das lecker. Was <lacht> mir noch nicht voll, Violek. Mann, Alter! Tja, was willst du denn dazu nur sagen? Bist du jetzt bei drei Punkte oder stapelst du immer auf so tief? Ich stapel immer tief, ich wohne im Keller. Nee, trinkt dir nicht weiter. Zehn Punkte. Mhm, Blech. Ja, Blech. Soll schranziges Zeug darf den ein Bier nicht tragen, geh mit deinem Bedauern nun laut kund und trink ein Gebräuch edlerer Klasse. <lacht> so sieht's aus. Und zum Wurz. Oh. Oh. Oh. Ja. Und die Zeit ist nächstzeit. Das ist demnächst.